Was würde ich nur ohne die Miete machen? Na, hm. ja Nachdem ich die letzten Tage, Wochen hier verbracht habe, mit Migräne und... Ach, war überhaupt nicht schön gewesen. Solche Update-Phasen hm, können sich wirklich noch was anderes einfallen lassen. Naja, jedenfalls, wo ich dann so halbwegs am krassesten Tiefpunkt gewesen bin, ne, scheucht mich meine Katze auf und hier hochgestart. da habe ich so hochgenommen und dann hat es die ganze Zeit hier drauf geguckt hm. dieses S Roto Prinzip habe ich ja letztens nur so mh, nach der Originalanleitung von Peter Lindemann das was er da online gestellt hat nachgebaut und mir ist der ja schon die ganze Zeit durch den Kopf gegangen dass das doch noch viel besser gehen muss ja wie ihr seht es ist kaputt hm, Kurt war letztens wieder da und <lacht> naja gut, das kennt er ja vom Perpetual Motion Holder, ähm, muss ich dann halt wieder ordentlich neu ausrichten und bei der Gelegenheit können wir hier gleich mal eine neue Wicklung drauf machen. Jetzt wird es hochspannend. Hm, und wie soll es anders sein? Don, da hast du super Arbeit geleistet, passt genau hier rein und dürfte auch keinen Zentimeter anders sein. Wie wenn du es gewusst hättest, hm, krass. Ja, Fragen hat ihr jetzt bestimmt auch. Das Bedini-Zeugs ist ja schön und gut. Ne? Aber ich habe jetzt mitgekriegt, was heißt jetzt erst, ne? dass richtig defekte Akkus, ne? die so normalerweise bei 12 Volt wären und dann so auf 6 Volt nur noch. Ähm, nur noch sind, die praktisch komplett tief entladen gewesen sind. Ja, da dauert es damit ewig, wenn es dann überhaupt funktioniert. Dazu sind dann einfach die Spannungspulse nicht heftig genug. Ne? So, und wie macht man Spannungspulse heftiger? Ja. Mechanisch wohl am besten. Ne? Das hier ist Schleifkontakt. Ja, hier eine normale Kuhle drückt hier drauf. Ist zwar nur ein Blechdeckel, ich meine Kupfer wäre vielleicht besser, aber es geht erstmal. Dann hier so eine Messingstange dran, das geht auch aufs Messing. Mal schauen wie lange das dann überhaupt hält. Ja und ansonsten äh, stinknormale PNP Bedini. Lasst euch nicht verwundern hier, die sind einfach nur parallel. Und ähm, ein bisschen am Ausgang bisschen was aufgepumpt. Ne? Also da wird dann der Bedini Strom sozusagen zwischengespeichert. Bevor dann hier drüber über den Schleifkontakt hier dann abgegeben wird. Hier bei 7,12 Volt ist er noch. Und mal schauen, der startet manchmal schon von selber. nee das war die falsche Richtung. Die Richtung sollste nicht, die andere Richtung sollste. Jawohl. Danke. Und irgendwann muss ich es dann mal hier anfangen mit quatschen. Quatscht schon? Noch nicht. Immer noch nicht. Ja, das ist jetzt nicht. Und es hat so schön funktioniert. Hm. Oh, jetzt! Jetzt! Jetzt muss da noch öfters klappen. So richtig kratzzeitig. Okay, jetzt muss das hier noch wieder herangetrieben werden. Doch. Huh. Geht's das dann selber? Nee, leider noch nicht. Das bin ich schon mal. Nochmal. Das soll das eigentlich tun. Dann es so aus. Ja. Ich glaube, ich hatte das. Ja, er hat es. Er hat es. Mhm. Ganz schöne Einstellerei. Aber wenn es dann einmal geht, geht es die ganze Zeit. Jetzt wieder nur nicht. Oh, jetzt wieder. Genau, ich muss ich erstmal ein bisschen einlaufen dann funktioniert mm -hmm. Ja, ich ist ja diesmal gar nicht dran hier. Also... Ich mache nämlich... So, die Nacht lang ist er jetzt durchgelaufen, an USB, und wo ist die Batterie jetzt? 11, 22, 23 ungefähr. Mhm. Macht sich doch ganz gut. Tja, hier wartet dann schon der, der Testkandidat, ja, eine 20 Watt 12 Volt Glühlampe, ja die hat vorher überhaupt keinen Zucker gemacht, noch normale LEDs, nicht sofort zusammengebrochen, mal schauen ob jetzt Energie über Nacht <lacht> über USB, also die Hälfte vom USB, und ne? An der anderen Hälfte vom USB hängen ja die zwei Kameraden noch dran, ja, 5, 5, 5 Volt 500 Milliampere liefert der maximal. was man damit so alles machen kann. <S Akimera>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 감사합니다. <목소리법> Und endlich hat das Ladegerät wieder gefressen. Die hängt jetzt schon mehrere Stunden wieder hier dran. Ist jetzt in, den, in der Endphase, ne? zieht nur noch 500 Milliampere. Ja, Bin gespannt, wie viele Amperestunden dann drin sind nach der Bedini-Kur. Fertig geladen. So, ist konstant bei 12,63 Volt. Gut, 62, 63. So, mal gucken, wie lange sie dabei ist. Das haben wir keine, ne? Nee, passt. Gut. Hm. Das sieht ja wieder wie eine ganz normale Batterie aus. Ja. Uh, sehr schön. Hm? Hm. Funktioniert einmal frei. Fein gemacht aber. Hm. Hm? Krass. krass die hält er echt gut oh. hm. ja aber da weiß ich welche batterie ich jetzt nehme für meinen lötkolben ja sehr schön Frei ist ja krass, immer noch 12-8. Hm. singst du auch mal. Jetzt. Krass. Trotzdem. Oh, Achtung. 20 Watt, ne? 20 Watt. Wo steht's denn? Das hat das mir auch geklappt. Jetzt will voll 20 Watt. Jawohl. Mhm. Mhm. Gut, jetzt ist der Punkt, wo sie abkackt, 3,2 Amperestunden. Kommt mal aus den 1,5,5 Ampere Stunden wieder rausziehen. Nicht schlecht, finde ich. Test bestanden.